Hat Bitcoin die Welle B abgeschlossen und wo sind die Ziele der Welle C? Das alles und noch viel mehr in diesem Video. Du willst dem Markt stets einen Schritt voraus sein? Dann heißen wir dich herzlich willkommen in unserer Bull vs. Bear Academy. Werde jetzt Fördermitglied und erhalte Zugang zu unserem exklusiven Discord-Server inklusive Lernbereich. Hier lernst du, wie man den Finanzmarkt als Community dominiert. Vom Aneignen des Grundwissens bis hin zum 89% Setup. Bei uns bist du richtig. Unsere fünf Top-Analysten liefern nicht nur täglich messerscharfe Analysen, sondern teilen dir außerdem ihre eigenen Marktschritte zu Schulungszwecken mit. See the chart like a Market Maker mit unserem erfolgserprobten Reader. Tritt jetzt gleich unserem beitragsfreien Telegram-Kanal bei und überzeuge dich selbst von unseren Analysen. Bull vs. Bear Academy. Join the Academy and trade with the family. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei YouTube. Bevor wir jetzt zu den Zielen kommen, möchte ich einmal kurz mit euch durch Discord durchgehen, denn wir haben am... Um 6.9.2022 diese Bewegung hier gekollt, dass wir diesen Bereich hier unten als Zielbereich sehen. Das, was hier dazwischen passiert ist, ist einfach nur so eingezeichnet gewesen. Hätte ja können funktionieren, dass er im Pitchfork bleibt, aber er ist impulsiv nach unten durchgedammt. Wir haben unsere Zielbereiche erreicht und auch unseren Zielbereich erreicht. So muss es laufen und wie es jetzt weitergehen wird, das zeige ich euch jetzt. Als erstes sollte gesagt sein, dass wir uns nach wie vor in einer korrektiven Aufwärtsbewegung befinden. Ich zeichne euch einmal kurz ein, wie das Ganze grob aussehen könnte, ja, um euch zu verdeutlichen, was hier passiert. Ja. Ähm, wie hoch das Ganze hier geht, ob der nur bis hierhin geht und dort dann schon seinen Dampf nach unten fortsetzt oder ob wir sogar noch höher nach oben gehen, das hängt davon ab, wie der Dollarindex äh, performt. Und äh, natürlich auch davon ab, wie die News bzw. die Wirtschaftslage aussieht. Ja, denn aktuell, wir müssen ehrlich zueinander sein, sieht es für Bitcoin nicht sehr rosig aus und auch für alle anderen Anlageklassen nicht wirklich. ja Natürlich gibt es so einen kleinen Aufschwung immer mal wieder aber an sich sieht das Ganze nach wie vor immer noch nach einer längeren Zeit aus, in der wir uns in einer bärischen Phase befinden werden das ist aber auch ganz normal, jeder Markt besteht aus Wellen, wir haben immer fünf Wellen nach oben, drei Wellen nach unten, das ist ganz normal, diese zu counten und diese zu identifizieren ist natürlich der schwierige Teil an der ganzen Geschichte, aber wenn wir einen Count gefunden haben und der Coin nach diesem Count läuft, ja, dann ist es auf jeden Fall möglich, den Markt präzise und vor allem Dingen fast haargenau zu rocken und ich zeige euch jetzt gleich mal, wie der aktuelle Plan aussieht, bzw. wie der Plan aussieht, den ich im Jahre 2021 hatte und wie weit wir in diesem Plan jetzt bereits fortgeschritten sind. Und dafür schauen wir jetzt einmal kurz in eine Analyse rein, die vom Jahre 2021 ist. Jeder, der mich hier schon ein bisschen länger verfolgt, kennt diese Analyse. Ich öffne diese gerade mal kurz für euch. Und zwar sehen wir hier, wir haben ungefähr das Ziel erreicht von dem aktuellen Dump. Jetzt sollte es nach oben gehen und dann sollte es endgültig zum richtigen Abverkauf kommen, der uns dann bis zur Welle 4 der Welle 3 bringen wird. Der Count hier ist nicht mehr ganz korrekt. Ich werde euch dafür jetzt einmal den richtigen Count zeigen, beziehungsweise den richtigen Elliot Wellen Count, der angepasst wurde. Und dafür schauen wir jetzt einmal kurz in Discord rein. Ich habe es hier schon vorbereitet. Wir haben hier eine 1 bis 5, die eine übergeordnete 1 darstellt, dann eine 1. ABC nach unten, schnell, die eine Welle 2 darstellt. Ganz wichtig ist, dass das hier wirklich sehr impulsiv stattgefunden hat. Bedeutet, die Welle 4 ist in der Regel ausgedehnt. Dann haben wir hier eine Welle 1, 2, 3, 4, 5, die eine übergeordnete 3 darstellt. Und nun haben wir die Welle 4. Und die Welle 4 geht in der Regel bis zur untergeordneten Welle 4, der übergeordneten Welle 3. Das bedeutet also, zwischen Covid-Crash und Boden nach 2017 Abverkauf liegt mein Zielbereich für Welle 4. Und damit würde ich sagen, gehen wir wieder in den normalen Chart rein. Nachdem wir uns jetzt den Elliot-Wellen-Count angeschaut haben, gucken wir uns jetzt die Widerstände an. Hier sehen wir, dass wir auf jeden Fall nach oben ein paar Widerstände haben, die wir rausnehmen müssen. Allerdings ist es ja so, dass die Widerstände nur so lange Widerstände sind, wie die Market Maker es uns glauben lassen wollen. Ich hoffe, dass das Video euch weitergeholfen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert gerne mal eure Meinung und vor allen Dingen teilt das Video auch gerne mit euren Freunden. Das war's von mir. Euer Mr. Sagittario von der Bulverse Bear Academy. Und solltet ihr Interesse haben, der Academy beizutreten, ab dem 15. diesem Monat nehmen wir wieder neue Zugänge auf. Macht's gut. Ciao.